Mod sind da und damit ganz herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming mit einem weiteren Video zu den Mods, die heute im Giants Mod-Up freigegeben worden sind. Wir haben es zu tun heute mit 7 Updates, einer neuen Karte und 19 neuen Mods. Bevor wir jedoch starten, möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei LS19 Minecraft für das Abo. Ganz ganz herzlichen Dank dafür! Wie immer starten wir mit den Updates und das erste Update kommt für das Grossetto SPL Pack von DidiMod Passion. Downloadgröße 45,18 MB in der Version jetzt von 1.4.1.0 und ist für alle Plattformen, der Changelog sagt, italienisches Nummernschild no hinzugefügt. Das zweite Update kommt für den Crossetto SBL-Pack Zusatzfunktionen, ebenfalls von Didy Mod Passion, Downloadgröße 0,12 MB, in der Version jetzt von 1.4.1.0 und ist für PC und Mac. Der Changelog sagt, Edelstahl-Version hinzugefügt, aktualisiertes italienisches Nummernschild. Das nächste Update kommt für das Schmierfett-Add-On von Didy Mod Passion, Downloadgröße 6,44 MB, in der Version jetzt von 1.4.1.0 und ist für PC und Mac. Der Changelog sagt Kompatibilität mit Update 1.4.1.0 hinzugefügt. Der Wilson Paysetter Spreizachse kriegt das nächste Update und kommt von Whiskey Sierra Modding, Downloadgröße 9,16 MB in der Version jetzt von 1.0.0.1 und ist für alle Plattformen. Das Änderungsprotokoll sagt AI Agent hinzugefügt, um mit AI Worker zu arbeiten. Die nächste Mod mit einem Update ist das Amazone Catros 6002 von STV Modding, Downloadgröße 7,98 MB, jetzt in der Version von 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, verschiedene Fehler behoben, Fehler behoben Details. Wir kommen zum Zentrallagerpack. Dieses kommt von Camille Carter, Downloadgröße 9,21 MB, jetzt in der Version von 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt: Zentrallager XXS, M1, M2 und L hinzugefügt, Lagererweiterung hinzugefügt. Und wir kommen zum letzten Update, und zwar kommt dieses für die Metallunterstände mit Sonnenkollektoren von Matei Mods, Downloadgröße 5,31 MB, jetzt in der Version von 1.1.0 und ist für alle Plattformen, der ChangeLog sagt, Drei neue Unterstände hinzugefügt. Und damit kommen wir zu der neuen Karte, und zwar heißt dieser Holmokra, kommt von Pixel Farm und Oscar8599, Downloadgröße 207,78 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Der Text sagt, willkommen in Holmokra 22. Dies ist eine reine Forstkarte, die auf einer skandinavischen Umgebung mit steilen Hügeln und vielen Bäumen basiert. Auf der Karte finden Sie ein ganz neues Sägewerksgebiet, das als Produktionskette eingerichtet ist, wo Sie Holz liefern, das zu gesägten Brettern mit unterschiedlichen Abmessungen verarbeitet wird diese müssen dann im Holztrockner neben dem Sägewerk getrocknet werden. Die trockenen Bretter können dann zusammen mit den im Sägewerk angefallenen Hackschnitzeln beim Stamnard Wood verkauft werden. Wenn Sie auf die Produktion von Brettern verzichten möchten, können Sie Holz direkt bei Stamnard Wood verkaufen. Die Karte wurde für KI auf allen Schotterstraßen vorbereitet, was bedeutet, dass Sie KI-Schleifen laufen lassen können die beispielsweise Holzhackschnitzel liefern. Auf der Kartenübersicht finden Sie, dass der Wald je nach geografischer Lage, Wachstumsstadium und Baumart in Kompartimente eingeteilt wurde. Um Dir und Deinen Freunden die Navigation und das Auffinden zu erleichtern, wurde jedem Teil eine Nummer zugewiesen. Für diese Karte haben wir alle neuen Bäume erstellt und das Erlebnis noch realistischer zu machen. Auf der Karte finden Sie benutzerdefinierte Fichten, Kiefern, Birken, die alle mit Spielmaschinen verarbeitet werden können. Wir hoffen, dass Sie viel Spaß in den Wäldern von Holmokra haben werden. Wenn wir die Karte als neuer Farmer betreten, dann kommen wir hier heraus. Das ist im Prinzip der zentrale Platz, wo A, das entsprechende Siegewerk sich befindet und zum anderen auch, wo die Holztrocknung dann stattfindet. Das ist also dieses Gebäude hier rum. Kann natürlich nicht betreten werden. Das ist zum Beispiel die Trockenstation. Hier werden Bretter 1, 2 und 3 angenommen und entsprechend natürlich getrocknet. Das ergibt dann natürlich trockene Bretter. Hier ist natürlich der normale Holzkaufstelle. Hier ist das Siegewerk in dem Sinne. Holzbretter. Holzbretter und Holzbretter werden hier hergestellt und zwar natürlich in verschiedenen Dicken und Breiten. Hier drüben haben wir den Shop. Hier gibt es die Waage. Dann haben wir hier drin in dieser Halle unser Equipment stehen und da ist auch der, die Werkstatt hier, also die Reparatur kann hier durchgeführt werden. Ganz kurz zum Stamm-Equipment. Hier haben wir einen Waltra, der gehört zu uns, wenn wir als neuer Farmer starten. Haben den Kessler am ähm, Holz-Anhänger. Wir haben einen Brandner, der auch zu uns gehört. Dann haben wir den Klaas Turion 1511 mit einer Gabel dran, einer Palettengabel. da gibt es hier aber noch die, die Schaufel und noch die Poltergabel. Das ist die Einfahrt zu diesem Hof oder zu diesem gelände hier genau, das ist diese hier und hier können wir schon ein bisschen sehen dass das hier die entsprechenden bäume sind wir schauen uns kurz die karte von oben an also die pda und die sieht so aus hier wie zu entnehmen ist, ist diese Legende hier überhaupt nicht relevant, also wir können hier gar nichts sehen, da ist überhaupt nichts, was wir hier dann entnehmen können, denn hier ist im Prinzip hier, wo wir den Zustand der Wälder und natürlich auch welche Baumart, wie auch welches Baumalter wo zu finden ist. Daher spielt auch der Aussaatkalender überhaupt keine Rolle, denn dieser ist komplett Standard und auch keine Zusatzfrüchte sind verbaut. Dann gehen wir direkt zum Verkaufskatalog und wir können sehen, dass natürlich nichts verkauft werden kann, außer natürlich Holz, Hackschnitzel und natürlich die Holzbretter. Einmal die Holzbretter 2, die drei, also die müssen dann getrocknet werden. Dann haben wir hier die Verkaufsstation für die trockenen Holzbretter. Wo ich gerade ein bisschen stutzig bin, wir haben hier Holzbrette 2 und 3. Holzbretter 1 ist hier äh, nicht drin, glaube ich. Oder wäre dann das die Standardbretter? Das müsste man dann testen. Die Parzelle, die zu uns gehört am Anfang, das ist diese Parzelle hier. Einmal Parzelle 4 und 2. Und natürlich das ganze Straßennetz. Und ähm, das ist im Prinzip schon alles, was zu uns gehört. Wir könnten natürlich diese Plots hinzukaufen. Die sind so in verschiedenen Preisstufen, also um die 500.000 sind die größeren, ein bisschen mehr. Hier haben wir 650.000, 670.000, 861.000, das ist wahrscheinlich das größte, das sind 28,7 Hektar. Hier unten haben wir noch zwei Verkaufspunkte und zwar ist das die Verkaufsstation Holz und Hackschnitzel, also für normales Holz, wenn man das nicht trocknen will. Und hier ist die Verkaufsstation für die trockenen Bretter. Das ist hier entsprechend hier unten. Das heißt, hier muss es getrocknet werden und wird dann komplett zum anderen Kartenende runtergefahren, um verkaufen zu können. Es gibt nicht wirklich mehr viel zu sagen zu der Karte, außer dass hier wirklich unendlich viele Bäume verbaut sind. Und wir können auch sehen, da wie der Text sagt, es ist also ein sehr steiles Gebiet. Also es ist hier nicht überhaupt nichts von flach, hier geht es richtig den Berg hoch und ich glaube, die Stimmung stimmt auch, also ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass die Straße hier sehr dunkel ist und das eben halt eine typische Forstkarte oder respektive Forstgebiet ist Dieser große Berggruppe hier in der Mitte der Karte, die ähm, flacht sich dann wieder ab und geht wieder runter auf dem anderen auf der anderen Seite hier und hier sind die Verkaufspunkte, die wir schon angesprochen haben. Natürlich, das ist also die Karte. Hier haben wir noch einen kleinen See. Ich glaube, mehr gibt es nicht zu sagen. Diese Karte ist klar und eindeutig eine reine Forstkarte. Da gibt es wirklich nicht mehr viel zu sagen. Von daher würde ich sagen, gehen wir gleich weiter zu der ersten neuen Mod. Bevor wir jedoch weitermachen mit der ersten neuen Mod. Möchte ich mich ganz kurz darauf beziehen, was heute Giants herausgegeben hat, wann und wo genau die FarmCon 22 stattfinden wird. Die Daten waren schon angekündigt worden und zwar ist das vom 21. Bis zum 24. Juli und zwar ist der 21. Juli der Tag, wo das internationale Online-Kickoff stattfinden wird. Das heißt, wir werden hier natürlich auch dabei sein an diesem internationalen Online-Kickoff. Und dann ist die Onsite Convention wird stattfinden am 23. und am 24. Juli und zwar im John Deere Forum in Mannheim. Also der Kickoff am Donnerstag am 21. Juli soll stattfinden um 20 Uhr auf Twitch auf die, dem Giants Twitch Kanal um 20 Uhr soll es losgehen und da wird ein mehrstündiger Livestream stattfinden. Dann der Vor-Ort-Convention wird natürlich zum Teil auch live übertragen. Und ja, noch sind keine weiteren Daten bekannt, welche Events wann und wo stattfinden werden. Es gibt die Möglichkeit, die Tickets zu reservieren. Natürlich dürft ihr das gerne machen. Ich habe meine schon gekauft und wir sind gerade dabei, dabei zu organisieren und zu schauen, wer und wie wir uns treffen und so weiter. Auf jeden Fall, ich versuche alles um vor Ort zu sein. Das heißt, ich werde dann vor Aus Spanien nach Deutschland kommen und dann diese FarmCon zu besuchen. Alle weiteren Informationen findet ihr natürlich im Link im ersten angepinnten Kommentar unter dem Video. Wir machen nun weiter mit der ersten neuen Mod und zwar heißt diese erweiterte Kipp-Funktion für Anhänger kommt von JH-Modding, Downloadgröße 11kb in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Wenn ein Anhänger mit Schüttgut beladen ist und man die Kontroll- oder Steuerung I drückt, wird nach dem Entladen nicht mehr abgesenkt. Im Basisspiel wird der Kipper danach wieder abgesenkt. Ja, wunderbar, etwas Neues. Die nächste neue Mod heißt Lizard F600 V8 Truck 1961. Dieser kommt von Farbenzentro Sul, FHZ und Cola Modding. Downloadgröße 26,5 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Truck mit drei verschiedenen Elementen. Natürlich einmal den Truck an sich, wird manuell geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 137 Litern, 83 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, das Gewicht liegt bei 5,4 Tonnen und kostet 53.500 Euro. Ich habe keine Angabe gefunden zur Leistung, Deswegen machen wir gleich weiter. Die Stoßstange vorne kann geändert werden zwischen Design 1 und Design 2. Der Blinker vorne kann geändert werden, auch von Standard zu Design 1 und zurück. Scheibentönung gibt es, geräuchert, schwarz-hell, schwarz-dunkel oder keine. Antennen gibt es natürlich auch, linke Seite, rechte Seite, beidseitig oder keine. Dann die Narbenfarbe kann gewählt werden aus dieser enorm großen Farbpalette hier. Das könnt ihr auch frei wählen. Die Hauptfarbe betrifft natürlich den Body an sich. Die sekundäre Farbe kann natürlich auch aus derselben Farbpalette gewählt werden und betrifft das Dach und vorne diese Elemente, die Stoßstange und so weiter. Und die Felgenfarbe spricht für sich, betrifft natürlich die Felge. Das zweite Element ist der Massengutfrachter. Wiegt eine Tonne, kostet 39.000 Euro und kann konfiguriert werden als Kapazität 12.000 Liter, Kapazität 30.000 Liter oder als Holztransport oder Ballenwagen. Kotflügel so sein kann geändert werden zwischen Design 2 und Design 1 und das ist natürlich hier hinten diese Abdeckung. Dann die Abdeckung gibt es hier natürlich ja oder nein. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der bekannten Farbpalette hier und betrifft natürlich den Body. Spur 1 betrifft diesen einen Zierstreifen, Spur 2 den zweiten Zierstreifen, Spur 3 ist dann der dritte Zierstreifen. Und das letzte Teil in diesem Paket ist der Tankaufsatz und zwar wird das wahrscheinlich falsch übersetzt. Also Tank heißt ja eigentlich kann man auch als ähm, Panzer verstehen. Hat ein Volumen von 13.000 Liter, wiegt eine Tonne und kostet 31.000 Euro. kotflügel auch hier, Design 1 oder 2. Und die, und die Farbe kann gewählt werden aus der bekannten Farbpalette. Wir kommen zum Lizard Santana 88 Pickup von AF Modding, Downloadgröße 24,89 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Dieser kommt mit einer Leistung von 64 PS, wird manuell geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 90 Liter, 75 km heißt die Maximalgeschwindigkeit, wiegt 1,6 Tonnen und kostet 50.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Continental und Trellerborg. Das Design kann geändert werden zwischen Standard, dann Reserverad vorne, Reserverad hinten, Spritkanister und beides zusammen. Die Beleuchtung kann geändert werden von Rundumleuchte zu Frontschutzbügel und natürlich die Kombination von beiden oder keines von allem. Anhängerkupplung gibt es, die Standardkupplung, dann gibt es noch die Möglichkeit vorne einen Zug mal anzuhängen oder zurück. Die Kapazität gibt es als Ballenwagen als Hardtop Überdachung als Gepäckträger und zurück zum Standard. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der erweiterten Standardpalette, die Dachfarbe spricht natürlich für sich und betrifft natürlich das Dach. Die Designfarbe kann auch geändert werden aus derselben Farbpalette und betrifft hier wahrscheinlich das Hardtop, ja. Und die Felgenfarbe ist natürlich klar. Die Felge So klingt die hier. Kann hinten noch das Verdeck aufklappen. Hat keine Kollision in dem Sinne hier. Was uns zu der nächsten neuen Mod führt. Und zwar heißt dieses historische Förderschneckenpack. Kommt von BC Buller. Downloadgröße 8,83 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Pack mit zwei Förderschnecken. Zum einen die John Deere 398. Diese kommt mit einer Maximalgeschwindigkeit von 5 km/h, wiegt 548 Kilo und kostet 1.000 Euro. Die zweite kommt von Versatile TD854, hat ebenfalls eine Maximalgeschwindigkeit von 5 km/h, wiegt 748 Kilo und kostet 2.500 Euro. Wir kommen zum 6 Tonnen Düngerstreuer. Dieser kommt von 82 Studio Downloadgröße, 18,95 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser in zwei Versionen. Einmal den Düngerstreuer getrieben 6 Tonnen. Und zwar ist das dieser hier. Kommt mit einem Volumen für Mineraldünger oder Kalk von 6000 Litern. Wiegt 3,7 Tonnen, hat eine Streuweite standardmäßig von 15 Meter Arbeitsgeschwindigkeit 25 km/h und kostet 12.200 Euro. Der Streuer kann konfiguriert werden, und zwar mit einer Erweiterung zu 9.000 Liter. Dann eine Erweiterung 2, auch zu 9000 Liter, das ist hier einfach ein bisschen anders. Und dann haben wir noch die erweiterte, die hat dann ein Volumen von 25.000 Liter. Wie wir gewohnt sind von 82 Studio gibt es immer noch so eine kleine Cheat-Version oben drauf und das ist eben diese hier. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Trelleborg, Michelin, Nokian und Lizard. Die Reifenvarianten gehe ich natürlich nicht durch, wie immer. Dann beim Design kann gewählt werden Standard oder Lizard Farming oder zurück zu Standard. Das ist dieser Aufkleber hier. Abdeckung kann man hinzufügen, ja oder nein. Streusystem gibt es hier entweder Standard oder erweitert, was dann die Streuweite auf 24 Meter erweitert. Der Rahmen kann aus dieser Farbpalette hier gewählt werden. Der Düngemitteltank natürlich aus dieser hier. Die Rotoren können auch gewählt werden und zwar aus dieser hier und betrifft natürlich die Mechanik hinten. Die Abdeckung, das spricht natürlich für sich, wenn wir die Abdeckung gewählt haben. Dann haben wir hier eine Farbe und die Felgenfarbe kann gewählt werden aus dieser Palette hier. Dann haben wir noch das zweite Element und zwar ist das der Salzstreuer. Hat im Prinzip dieselben Leistungsmerkmale wie der vorhergehende, nur ist die Streuweite hier ein bisschen geringer. Hier ist die Streuweite 12 Meter und der kann auch nicht geändert werden. Die nächste neue Mod heißt Lizard Leichter Anhänger 650, kommt von AF Modding, Downloadgröße 3,54 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist dieser Anhänger hier, wiegt 742 Kilo und kostet 6500 Euro. Die Kapazität kann geändert werden, und jetzt wird es lustig, zu Hardtop-Überdachung oder Gepäckträger und zurück. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus dieser großen Farbpalette hier und betrifft den Rahmen. Die Designfarbe kann aus derselben Farbpalette gewählt werden und betrifft die Rungen oder die Balken hier. Und die Felgenfarbe ist klar, betrifft die Felge. Wir kommen als nächstes zum Arcosin FSX6372 von Caleruega Modding Design, Downloadgröße 5,1 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist dieser Ballensammelwagen hier kann aufnehmen 14 Ballen und zwar Quaderballen, wiegt 9,2 Tonnen und nimmt wie gesagt auf 14 Ballen mit der Größe von 180 bis 240 cm. Der Preis 90.000 Euro. Das Design kann gewählt werden zwischen Standard und Schwarz. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, BKT, Fredestein, Continental und Trellerborg. Wir kommen zum Trigger-kombinierter Dekompaktierer. Dieser kommt von RL Modding Downloadgröße 6,94 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser mit zwei verschiedenen Elementen. Einmal den Dekompaktor. Dies ist ein tiefenlockerer mit dem Gewicht von 2,7 Tonnen, braucht 305 PS, hat eine Arbeitsbreite von 3 Metern und eine Arbeitsgeschwindigkeit von 12 kmh. Der Preis 16.000 Euro. Das zweite Element ist der Scheibenwurzelbrecher, das ist dieser hier, ist eine Scheibenecke, wiegt 700 Kilo, Arbeitsbreite 3 Meter, Arbeitsgeschwindigkeit 12 kmh und der Preis 6.000 Euro. Wir kommen zum Zip disk 300 von BGamer 003, Downloadgröße 6,65 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Dieser kommt mit einem Gewicht von 600 Kilo, braucht 55 PS, hat eine Arbeitsbreite von 3 Metern, Arbeitsgeschwindigkeit 22 km/h und kostet 8500 Euro. Wir kommen zum kotte PT 20.000 von LS Agra Ole, Downloadgröße 22,47 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Güllefass mit einem Volumen von 20 Kubikmeter, wiegt 9,1 Tonne, braucht 210 PS, hat eine Arbeitsgeschwindigkeit von 16 kmh und kostet 168.500 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin BKT Friedestein und Trellerborg. Das Design hier kann geändert werden, der Füllarm zu Füllarm 2 und das wieder zurück. Dann gibt es das John Deere Manure Sensing System, was hinzugefügt werden kann. Das misst den Stickstoffgehalt in der Gülle und bringt die entsprechende Menge aus, je nach Stickstoffgehalt der Gülle. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der etwas erweiterten Standardpalette und die Felgenfarbe kann gewählt werden zwischen Silber und Schwarz. Wir kommen zur Lizard TM Series. Dieser kommt von Slojtjes Modding, Downloadgröße 9,82 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Traktor in zwei verschiedenen Ausführungen: einmal dem TM und zwar für 37.500 Euro. Kommt mit einer Leistung von standardmäßigen 145 PS, wird manuell geschaltet, hat eine Tankfüllmenge von 380 Liter, 32 kmh ist die Maximalgeschwindigkeit, wiegt 10,4 Tonnen und kostet wie gesagt 37.500 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, BKT, Continental, Friedestein und Lizard. Die Reifenvarianten klicke ich einmal durch hier bei Lizard Standard. Das sind diese. Dann Michelin gibt es nur eine Option. BKT gibt es zwei oder Optionen verschieden. Continental gibt es diese Optionen hier. Fredestein gibt es diese hier. Und dann sind wir zurück bei Lizard. Fenster können gewählt werden zwischen helle Tönung, mittlere Törung dunklere Tönung oder Original. Die Aufkleber gibt es im Stil 2, 3, 4, 5 oder 1. Die Frontstoßstange kann geändert werden und zwar zum Stil 2, 3 und zurück. Auspuffe können geändert werden und zwar Original, Stil 1, 2, 3, 4, 5 und zurück. Das Warndreieck kann natürlich auch noch hinzugebaut werden, ja oder nein. Die Motorenausführung, den haben wir, den TM14 mit 145 PS und den 17er mit 170 PS. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus dieser Farbauswahl hier. Der Motor kann aus dieser Farbpalette eingefärbt werden. Der Haubenstil kann aus dieser Farbpalette ausgewählt werden. Und dieses ist dieses Element hier. Der Frontpartie kann auch noch geändert werden aus dieser Farbpalette. Und die Felgenfarbe kann aus dieser Farbpalette ausgesucht werden. Dann haben wir noch den zweiten TM, der kommt mit einer standardmäßigen Leistung von ebenfalls 145 PS, wird manuell geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 380 Liter, 32 kmh ist die Maximalgeschwindigkeit, wiegt 10,4 Tonnen und kostet 27.500 Euro. Die Reifenhersteller und so weiter sind überall dasselbe, Aufkleber auch. Dann haben wir auch hier die entsprechende Änderung hier. Und das der einzige Unterschied ist im Prinzip die Kabine. Zumindest ist das, was ich so entnehmen kann. Wir kommen zum Lizard Chaser Bin 45 bis 60T. Dieser kommt von Hispano, Downloadgröße 32,16 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Die kamen neulich heraus als Coolamon gebrandet. Und jetzt kommen sie mit der Lizard-Bezeichnung. Das ist der Chaser BN45T, hat ein Volumen von 54 Kubikmeter, wiegt 8,2 Tonnen, maximales Zuladegewicht 45,8 Tonnen, braucht 400 PS und kostet 77.400 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, BKT, Metas, Nukien, Fredestein und Trelleborg. Die Anhängerkonfiguration gibt es, die normale Kupplung und zwar das Zugmaul und einmal die Kugel. Abdeckung kann gewählt werden, natürlich ja oder nein. Die Hauptfarbe kann aus der etwas erweiterten Standardpalette ausgewählt werden. Die Designfarbe natürlich auch und betrifft das Design und das Überladerohr. Die Abdeckungsfarbe ist natürlich klar, die Felgenfarbe natürlich ebenso. Dann gibt es noch den Chaserbin 60T. Dieser kommt mit einem Volumen von 70 Kubikmetern, wiegt 10,3 Tonnen, das maximale Zuladegewicht liegt bei 59,7 Tonnen, braucht 500 PS und kostet 92.300 Euro. Alle anderen Konfigurationen sind identisch wie beim 45er T, deswegen gehen wir gleich weiter zu der nächsten neuen Mod. Die nächste neue Mod heißt Kamara Flachbett Sattelauflieger, kommt von Caleruega Modding Design, Downloadgröße 6,01 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Auch hier gehe ich davon aus, dass der in Kürze als Lizard-Version kommen wird. Und zwar heißt dieser hier SP03, wiegt 6,8 Tonnen, nimmt Quaderballen auf mit der Größe von 180 bis 240 cm und kostet 35.000 Euro. Nimmt zwischen 41 und 55 Ballen an mit der Größe von 180 bis 240 cm. Das Design hier kann geändert werden zu klein und zwar betrifft es dieses Kopfgestell hier. Oder Standard. Autoload kann hinzugebaut werden oder nicht. Entweder ja oder nein. Design kann gewählt werden und das betrifft hier hinten dieses Design hier. 2, 3 und so weiter und so fort. Die Designfarbe ist klar, wird natürlich den Anhänger verfärben und die Felgenfarbe ist klar. Ist dieser hier. Die nächste neue Mod heißt John Deere 948L in der Version 2. Diese kommt von North Modern Company, Downloadgröße 65,42 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Und zwar kommt diese Forstmaschine mit einer standardmäßigen Leistung von 300 PS, wird stufenlos geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 391 Litern, 19 Liter DEF. Maximalgeschwindigkeit liegt bei 25 km/h, wiegt 23,5 Tonnen und kostet 205.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Nokian Tires Mitas, PWAG, Clark Tracks, Blizzard und zurück zu Nokian Tires. Bei den Nukin Tiles gibt es auch verschiedene Reifenvariationen. Bei Metas gibt es nur diese eine. Bei PWAG gibt es diese hier. Gibt es auch ein Duro-Duro und so weiter und so fort. Dann bei Clark Tracks gibt es diese Versionen hier. Und dann kommen wir zu Lizard. Da gibt es diese Bandlaufwerke. Die Kapazität kann geändert werden. Und zwar betrifft dies der Tank für Diesel. Und zwar von 391 Liter zu. 457 Liter. Die Hauptfarbe kann gewählt werden zwischen Grün und Schwarz. Die Designfarbe zwischen Gelb und Schwarz und die Felgenfarbe kann gewählt werden zwischen Gelb, Grün, Schwarz und Weiß. Und dann kommen wir zu dem Fortschritt E281C Pack. Dieser kommt von AAA Modding, Downloadgröße 40,23 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Feldhäcksler mit vier verschiedenen Elementen, zum einen natürlich der Häcksler an sich, der kommt mit 175 PS, wird stufenlos geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 185 Liter, 205 Liter DEF. 25 kmh ist die Maximalgeschwindigkeit. 20 Liter beträgt das Tankvolumen für das wiegt 5,9 Tonnen und kostet 64.000 Euro. Also ich finde es erstaunlich, dass dieses einzige Gerät ist, das wir haben im ganzen LS, das mehr Def oder AdBlue aufnimmt oder verbraucht als ähm, Diesel. Konfiguration kann geändert werden zwischen Braun, Braun, Grün und Standard. Die Felgenfarbe kann gewählt werden zwischen Weiß, Hellgrün und Gelb. Dazu gibt es natürlich das Schneidewerk und zwar als wäre es ein Drescher. Ist dieses hier, kommt mit einem Gewicht von 1,1 Tonne, Arbeitsbreite 3 Meter, 10 km/h ist die Arbeitsgeschwindigkeit und kostet 14.000 Euro. Die Hauptfarbe kann gewählt werden zwischen Blau, Braun und Grün. Dann kommen wir zu dem Häcksler-Schneidewerk. Und zwar ist das dieses hier. Kommt mit einem Gewicht von 1,5 Tonnen, Arbeitsbreite 4,6 Meter, Arbeitsgeschwindigkeit 10 kmh und kostet 15.000 Euro. Die Hauptfarbe kann hier gewählt werden aus der bereits bekannten Farbpalette. Die Felgenfarbe kann gewählt werden zwischen Gelb, Hellgrün, und, Weiß. und zu guter Letzt kommen wir natürlich noch zum anderen, kleineren Häckselwerkzeug und zwar wiegt dieses 840 Kilo, hat eine Arbeitsbreite von 2 Meter, Arbeitsgeschwindigkeit 15 km/h und kostet 12.000 Euro. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus dieser Farbpalette. Die nächste neue Mod heißt Mehrfrucht Silo. Kommt von Nymog Mod, Downloadgröße 7,7 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar ist natürlich dieses Silo zu finden, unter Untergebäude und natürlich Silos ist dieses enorme große Silo hier. Kostenpunkt zum Platzieren 230.000 Euro, Unterhalt pro Tag 120 Euro und das Teil fast 1,3 Millionen Liter. In diesem Silo kann gelagert werden natürlich alle verfügbaren Feldfrüchte und natürlich auch Dünger, Kalk und andere Produkte. Wir kommen zu der polnischen Scheune mit Efeu, kommt von Koremir, Downloadgröße 24,89 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen, ist im Baumenü zu finden, natürlich unter Tiere und Kühe, ist dieser kleine Scheune oder Stall hier, 32.500 Euro kostet diese zum Platzieren, Unterhalt pro Tag liegt bei 10 Euro. Also hier haben wir den Stall hier, hier kann man reingehen, also wenn es dunkel wird, muss man hier durch diese Tür reingehen, kann hier dann das Licht anmachen. Das ist dieses hier, das ist also dieser Kuhstall hier, sieht gut aus, und natürlich ein kleiner Stall mit Platz für bis zu 14 Kühen und wir werden mal gucken, ob dieser hier Stroh annimmt und zwar als Balle. Ne, die Strohballe wird nicht angenommen. Und dann gucken wir, ob Heuballen angenommen werden. Ja, die, die Heuballe wird angenommen. Und ja, das wäre es zu diesem Kuhstall. Die nächste neue Mod heißt Halle 22x40, kommt von Philipp Player 54, Downloadgröße 7,55 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich zu finden im Baumenü unter Gebäude und Hallen ist diese Halle hier, Kostenpunkt zum Platzieren, 70.000 Euro, Unterhalt pro Tag liegt bei 80 Euro. Diese Halle hier verfügt hier über Schiebetore, ist schön gemacht, in der Mitte erdrücken um das Licht ein- und auszuschalten. Hier haben wir noch eine kleine, kleine Garage nebenan. Sieht wunderschön aus, ist sehr gut gemacht, gefällt mir super gut, sehr hell und dies bringt uns auch schon zu der letzten neuen mod und zwar heißt diese kleine garage kommt von yellowneck Downloadgröße 13,54 MB in der version 1.0 und ist für alle plattformen ist natürlich ebenfalls zu finden im baumenü unter gebäude und hallen ist dieser halle hier 35.000 euro zum platzieren unterhalts pro tag ist bei 40 euro und auch hier gibt es natürlich viele, viele Tore und Möglichkeiten. Zum Beispiel hier eine kleine Werkstatt, auch hier gibt es entsprechend einen Lichtschalter. Hier gibt es eine weitere Tür, diese Tür ist offenbar verriegelt, das ist so klar. Dann gibt es diesen Bereich hier, wobei hier auch natürlich noch äh, die Möglichkeit besteht, oben etwas zu lagern. Hier, auch hier gibt es ein bisschen deko drin. Und ja, das ist auf jeden Fall diese schöne und wunderschön dekorierte Scheune. Tja, das war es denn auch schon wieder von den Mods von heute. Ganz, ganz herzlichen Dank fürs Einschalten, fürs dabei sein und natürlich fürs Zuschauen bis zum Ende. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Falls ja, dann lass doch gerne deinen Daumen da. Hol dir doch dein Abo ab, willst du keine weiteren Inhalte auf diesem Kanal verpassen. Und dann bitte meine Aufforderung. Teilt mir doch bitte im Kommentarfeld unter dem Video mit, ob ihr zu FarmCon kommt. Ich würde sagen, ja, ich bin wahrscheinlich dabei. So gut es geht, würde ich äh, alles einrichten, um dabei zu sein. Ich hoffe, euch hat alles gefallen. Ich wünsche euch nochmal einen wunderschönen Abend hier. Und dann sage ich mal, wir sehen uns morgen wieder mit den Mods von morgen. Danke, tschüss und hasta luego.